Wir sind Leon Schwarz aus Hamburg. Wir sind hier gerade in Wien. In Deutschland laufen demnächst nächsten Bundestagswahlen. Wenn wir uns vorstellen, dass die AfD dort an die Regierung kommen würde, würden wir komplett ausrasten. Das ist eine unvorstellbare Sache. Die werden auch ihre Prozente kriegen. Aber wenn das so wäre, dann würden die Leute auf jeden Fall auf die Straße gehen. Das wäre der sogenannte Tag X. Es würde auf jeden Fall knallen. Bei euch in Österreich, hier in Wien, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die FPÖ auch in der Regierung beteiligt sein wird. Das heißt, auch ihr seid aufgefordert, wenn das wirklich passiert, wenn eine rassistische, nationalistische Partei es schafft, bei der Regierung mitzumachen, geht auf die Straße, dann heißt es Tag X. Und ich zitiere hier einen sehr guten Patent. Angesichts der zunehmenden Brutalisierung des Kapitalismus haben wir wenig zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen. Also bleibt dabei, geht auf jeden Fall am Tag X auf die Straße und noch viel mehr.